Herzlich Willkommen auf unserem Kanal und zu einem neuen Video, in dem wir uns ganz kurz angucken, wie man eine Hintergrundkarte auf einen bestimmten Bereich zuschneiden kann. Dazu bin ich hergegangen und habe zunächst mal zwei Layer angelegt, nämlich eins für das Hintergrundbild und aktuell machen wir für den Umring, in dem wir das Bild einfügen wollen. Jetzt möchten wir hergehen und zunächst mal ein Koordinatensystem zuweisen. Wir nehmen mal die 25833 UTM und suchen uns einen Bereich, den, für den wir das tun können. Dann nehmen wir in der Sächsischen Schweiz Stadt, wählen, gucken mal was er da so findet, wunderbar, wählen und wir haben hier ein Polygon, das können wir als Geometrie, als Grenzgeometrie einfügen. So, dann schalten wir mal den Leer um, gehen auf Bild, dann suchen wir uns ein Hintergrundbild, was wir hier reintun wollen. Und zwar haben wir hier Google Maps, das Gelände macht sich gut in der Sächsischen Schweiz. Okay, und Sie sehen, jetzt haben wir ein Hintergrundbild, aber wir wollen das ja zuschneiden, nur auf dieses Gebiet hier. Dazu laden wir mit dem Special Manager zunächst ein Rasterbild herunter in einer sehr feinen Auflösung. Das dauert jetzt einen Augenblick. Sie sehen, er will hier 221 Bilder von Google holen, die Special Manager zu einem zusammensetzt. Wunderbar. Und Sie sehen, jetzt haben wir nur noch dieses richtige Rasterbild. Und BricsCAD kennt jetzt eine Funktion, die da heißt Bild zuschneiden. Die gebe ich mal unten ein Bild zuschneiden da haben wir das und wir wollen ein Bild auswählen nämlich dieses hier wir wollen eine neue Umgrenzung so Bild zuschneiden ja und jetzt könnten wir ein Polygon eingeben Rechteck im Bereich oder eine Polylinie wählen nämlich diese hier und schon haben wir das Ganze gemacht und jetzt kombinieren wir das noch mal mit einer anderen Karbendarstellung damit Sie sehen dass ich nicht gelogen habe und zwar wählen wir uns dazu ganz einfach ein was weiß ich Google Maps die Karbendarstellung ja. oder was wir natürlich auch zu bieten haben, nehmen wir mal was ganz anderes, Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, Webatlas Lite, so und da kriegen wir sowas in der Art hier rein. Aber das ist eigentlich fast egal. Ja, und das war es eigentlich schon. Wenige Schritte, viel Erfolg. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.